In dem Video geht es darum, was ein gottgefälliges Fasten ist, was wir tun können, wenn wir fasten. Gott möchte nicht einfach, dass wir uns quälen beim Fasten, dass wir den Tag lang einfach nichts essen und uns dann durch den Tag quälen. Gott hat kein Gefallen daran, wenn wir uns quälen. Er möchte, dass wir beim Fasten Gott Raum gehen. Gott ist die Liebe und wenn wir ihm Raum geben, dann möchte er auch, dass wir das tun, was der Liebe entspricht. Also nicht einfach nur etwas für uns selber tun, sondern auch für andere. Das Wesen der Liebe ist es zu geben und zu schenken, ohne auf sich selbst dabei zu achten. Wie bei allem achtet Gott auch beim Fasten auf deine Herzenshalte. Das heißt was ist dein Beweggrund? Für wen machst du es? Für dich oder für die Liebe? Gott hat mir heute Morgen zu dem Thema folgende Bibelstelle geschenkt. Meint ihr, dass mir ein solches Fasten gefällt, wenn der Mensch sich selbst einen Tag lang quält und seinen Kopf hängen lässt, wie ein Schilfhalm und sich in Sacktuch und Asche bettet? Willst du das ein Fasten nennen und einen dem Herrn wohlgefälligen Tag? Ist nicht das ein Fasten, an dem ich gefallen habe, dass sie ungerechte Fesseln losmacht, dass er die Knoten des Joches löst, dass er die Unterdrückten freilasst und jegliches Joch zerbrächt, besteht es nicht darin, dass du dem Hungrigen dein Brot brichst und arme Verfolgte in dein Haus führst, dass wenn du einen Entblößten siehst, du ihn bekleidest und dich dein Mitmenschen nicht entziehst. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird rasch Fortschritte machen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Du wirst schreien und er wird sagen, hier bin ich. Wenn du das Joch aus deiner Mitte hinweg tust, das höhnische Fingerzeigen und das unheilvolle Reden, wenn du dem Hungrigen dein Herz darreichst, und die verschmachtete Seele sättigst. Da wird ein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel mit Sein wieder haben.